Und damit. Hallo meine Pokéfreunde und Pokénen. Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Mutant Matz. Deluxe. Alle am Schillen bis zum Spielen. Oh, ein Meteorit. Ha, juckt ihr nicht. Yeah. So. Und hier. Wir spielen diesen kleinen Jungen hier. Wer hat gedacht? Es gibt hier voll. ähm, also es gibt hier wirklich nur Matt-Gegner. Alles ist. Alle Gegner sind Dreck. Und so unser unser Helfer ist unsere Wassermaschine, oder Ist das vielleicht so eine so eine Wassergang, so eine, also Wie beim Schwimmbad so eine Wassergang? Keine Ahnung. Spring! Ich weiß nicht, wie der Typ hier heißt, den wir spielen. Deshalb kann ich einfach keinen Namen nennen. Aber der hat eine Ähnlichkeit mit mir, aber nur mit der Frisur. <lacht> Weil manchmal habe ich etwas richtig hässliche Lätzchen. Oder wer hat das nicht? Vor allem morgens, morgens sind meine Haare so richtig verhustet. Jetzt rede ich über Haare, obwohl ich ein Shooter-Spiel spiele. Ja. Bam. So. Und ich werde auch direkt danach die zweite Folge aufnehmen. Oh. Jetzt habe ich Frame im Bruch. Oh nein. Was ist hier? Oh, okay, jetzt geht's. Was war das? Oh! Was ist das denn gewesen? Einfach... Oh! Oh! Oh! Oh! Was ist los? Das Spiel leckt. Das Spiel hat Rayman Brüche! Was ist hier los? Was ist das denn?! Oh mein Gott! Was ist geschehen?! Ach, das oh! Wir müssen mich entschuldigen für die Framboche. Für die kann ich nichts. Oder vielleicht doch? Ach, hier geht's weiter, okay. Oh, Scheiße! Jetzt wurde ich getroffen. Ist er tot? So. Surprise, oh nein, ist er nicht. Oh, scheiße, ich oh, oh Gott, nein. Checkpoint. Okay. Ganz langsam mal rantasten. Okay, Ziel. Ziel. Aber oh, die Musik ist wieder aber schön. Wieso sage ich das eigentlich noch? Ich meine, die Musik in dem ganzen Spiel ist schön. Als ob es ein Nintendo-Spiel wäre. Aber es ist sogar gar nicht. Respekt. Respekt. Respekt. Respekt. So, und du gehst mal weg hier, tschö. Die Gegner einfach mal. So, jetzt sind wir, sind wir im Vordergrund? Ne, wir sind im normalen Grund. Genau, wir sind im normalen Grund. Okay, okay. Erklärt mir mal die, die Bedeutung vom normalen Grund. Und Schatz, hinter, kein Hintergrund, kein Vordergrund, der normale Grund. Ja, das ergibt so viel Sinn, ich weiß. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert und ich glaube, dass der, dieser Typ hier Max heißt. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Also ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. <lacht> I want to die. Und ich glaube, dass der, dieser Typ hier Max heißt. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Ah, okay, I get it. Ah, ah, B, Z, Y. Zack, Shacki, zack, zack. Scheiße, das ist mir egal. Das ist mir auch egal, obwohl ich fast tot bin. Scheiße, scheiße. Ich ein Leben, ich will jetzt nicht sterben, ne? Ich will jetzt nicht sterben. Nicht sterben. Ga Alter. Alter. Nur ganz schnell nach oben. Du stirbst. Oh, was war das denn jetzt eben? Nein! Nein! <lacht> Nein! <lacht> Scheiße! Das Level noch. Schon wieder die Level 1 Musik. Die ist am geilsten, finde ich. Die habe ich ja jetzt auch in meinem Auto. Ja. Dann lass mich halt nicht ausreden, das ist okay, weil ich momentan kein Intro und kein Auto habe. und das ist nicht dein Ernst. Alter, das ist... <lacht> ich hab das Versehen verlassen, sorry. Sorry, ja. Komm. Ja, komm, bring mich um, bring mich um, danke. Ja, was ist jetzt los? ist los? Ein ganz normales Level und ich verkacke hier so oft. So, wetten, ich schaff's jetzt. So, was war da jetzt ganz schwierig? Genau! Nichts! Oh Mann, der immer! So, 97 haben wir jetzt. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Oh! Nein. Geh doch da jetzt auf! Ey, das ist so doof, ne? Ich sag's euch. Ab jetzt werden die Level nämlich auch schwer. So, was haben wir da oben? Da können wir nicht hin, okay. Dann gehen wir hier lang. Äh, zack. Nein! Scheiße, scheiße. Ge gestorben. Nein! Wo war der Checkpoint? Wo war der Checkpoint? Nein, oder? Nein! Oh Gott, jetzt geht's, verpiss dich. So. Bam! Nein! Na oh, nein! Jetzt muss ich das Ganze neu machen da will ich hin, da sind bestimmt das ist vielleicht so ein Oh Gott, hab dieses das? Alter, das war knapp Nein, bin ich blind! Wie gerade sehen, habe ich gerade eben äh, die dunkle Seite entdeckt Nein, auch nicht ihr! Dieses scheiße Klopen! wie ich die hasse. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Vor allem mit einem Leben. Kein Checkpoint in Sicht. Oh, nein, nein, nein, nein, nein. Das war klar. Das war klar. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Haha. Boah. Yeah boy. yeah, boy. Und wenn ich jetzt hier sterbe, dann weine ich. Dann weine ich im Video. Seriously? Oh. Dann war ich. Alter. Alter. Wage es nicht drauf hin. Produziert es nicht drauf hin. Thank God. Ich bin durch. Weil die Passage kenne ich und die ist richtig, ähm, Wie sage ich das, ähm... Freundlich. Es triggert mich sehr, diese Passage. Und helfen muss ihn... Mann! Komm! Treff ihn! Oh mein Gott. Boah. Oh, ich kriege nochmal zehn. Ach so, das die, die spawnt da immer wieder. Die zehn. Hallo! kannst du mal treffen? kommt. 3, Zack! Geht doch! Und ich glaube, ich werde sterben. Mal schauen. Wir dürfen aber nicht dran glauben. Wir dürfen nicht glauben, dass wir sterben. Dann funktioniert's. <lacht> <lacht> jo, ja, lauf ihn in die Beine. Ich gebe mir immer Mühe bei den Videos. <lacht> Och nee ihr, Ist es euer Ernst? Oh my goodness. Das ist Ziel. Nein! <lacht> ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's verpackt noch mal gewusst. Ey. Oder nicht? Und ich habe jetzt Angst, dass ich sterbe, weil ich dann alles neu machen muss. Hoffen wir es nicht. Okay, okay, okay, okay. Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Jetzt kann ich mich auch treffen. Oh! Okay, okay. Jetzt kann ich die machen. Nein! nicht dein Ernst. <lacht> Scheiße! Also... Ja. Fast so teuer wie die View, Also nicht wirklich spektakulär, leider. Oh. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Oh Gott, Leute, jetzt jetzt bin ich fail. In diesem kurzen, kleinen Mini-Level. Wir sind so schnell fertig. Was? Wie wo? Okay, das habe ich jetzt nicht gemerkt. Cool. Dann mindestens ein Gameplay. F F F F F. Und das muss. Das wird schon einiges bedeuten. Als ob. Als ob. Ja, okay, das Spiel will nicht toll. Danke Spiel, aber ich will jetzt nicht getroffen werden, Mann. Ja, oh Mann, jetzt läuft's schlecht. Wenn ich jetzt getroffen werde, ist kein Wunder. Komm. Ja. Jetzt geh schnell drauf. Ja wie es dort aber trotzdem hallo wieso hat er denn mich jetzt gekillt ich mir nicht was was was was, was? ja äh, ich glaube ich bin tot Habt ihr gerade gesehen da war noch Laser hätte ich mir auch und gerade der vierte Aufnahme versucht so gefühlt oder ist halt ein bisschen als Mikrofon vielleicht hat man das auch schon dass meine Stimme ein bisschen oh, ist das denn ernst jetzt bitte gern quitten aber dann ist ja mein ganzer Vorschritt, Fortschritt weg und dann habe ich zu. Jetzt zum echo wow. Wow. okay okay fragt mich nicht wie ich das jetzt hier gemacht habe oder überhaupt überlebt hab, aber ich hab's und bin babo. Keine Ahnung. Geh weg, geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! <lacht> Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh my goodness. Was habe ich falsch gemacht und das ist die Dingen? Alles ist <lacht> damit leben ja, jetzt werde ich sterben. Jetzt werde ich sterben. Ich sag's euch Leute, jetzt werde ich sterben. Oder oh, auch nicht. Die Passage ist gemein. weil Wenn man zu hoch springt, äh, landet man in den Teilen und dann... Nein! Ich hab's gewusst, ich hätte mich treffen lassen. Ich bin so ein Trottel. Danke. So, wie ich hab, mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Oh mein Gott, ich bin noch nicht durchgekommen. Ich... <lacht> Oh mein Gott, das ist jetzt nicht dann jetzt. Can't kill me. Can't see me. John Cena. Your time is off, My time is now. Now. You can't see me. My time is now, now. Aber jetzt habe ich keine andere Wahl, von daher ich weiß nicht was es war. Ich frag mich ich weiß nicht was es gerade war. Nein, nein, nein! Oh, wow. nein! Da war das Ziel. Nein, nein, nein! Stirb, stirb, stirb! Führst das gerne? Belieben uns! Leute, wir müssen belieben uns. Wir müssen an uns glauben, dass wir es schaffen. Das ist jetzt das Gleiche, nur dass es andersrum ist. Das erstmal von unten nach oben geschossen will dann schafft von oben nach unten geschossen hm, eigentlich ist es gleich schwierig meiner meinung nach zumindest also wenn das jetzt nicht gekommen wäre ich schwöre ich wäre so ausgerastet aber wir haben's ja, ne kann ich halt nicht genau sagen aber irgendwie ey, man kann hier richtig nicht richtig spielen weil es so boom boom boom macht das, das nervt mir. so zack geht weg macht mir die tür Boah, mir wird schwindelig, ich schwöre, das, das nervt vor. Dieses, brumm, brumm, brumm. boah, ich schwöre, mir wird schwindelig, wenn ich das habe die ganze Zeit. Ich will, das ist nicht gesund für meine Augen oder für mich selbst und Außerdem, an Bord, alles wackelt. Das ist genau was irgendwas einstürzen im Spiel oder so. Ich kann das nicht haben. Wahrscheinlich ist es einfach nur Lava, aber das, die wollen es halt so sein dass es das dazu passt zu der Welt, im Level, whatever. Es ist aber irgendwie nur Deko die Gegner. Geh noch mal da hoch, ey, du Lappen! Und hoch! Das ist denn los? Ich kann nicht hoch! Jetzt! Ja! Geh doch! Ich bin ein shooter Und da war der Checkpoint! Jetzt muss ich diesen dummen Sprung wieder machen. Ja! Ganz toll! Super! Ja! Yeah. Ganz toll! Ganz toll! Nein, das ist nicht. Jo!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 Nein, nein Nein Nein Nein Nein Nein Was ich meine... Was? Was? Oh mein Gott Ich glaub das einfach nicht Ich, ich kann das gar nicht glauben Ich widerspreche ich mich selbst Und ich bin... Mann! Ich weine gleich... Oh, Habt ihr das gesehen? Ich habe das gesehen. Klar. Allein.